Hallo ihr fantastischen Leute da draußen, willkommen zu einer neuen Folge und heute stelle ich euch mal keine Homeboos vor, sondern Rom-Hacks. Fünf Stück, um genau zu sagen und da wird vielleicht der ein oder andere sich jetzt fragen, was zum Teufel sind Rom-Hacks? Ganz einfach, ein Homeboos-Spiel ist hier eine komplett Neuentwicklung für den Gameboy und ein Rom-Hack, das nimmt sich ein existierendes Gameboy-Spiel und verändert das. Das kann so ziemlich große Veränderung sein, sehr große grafische Überarbeitungen oder Erweiterungen. Oder es werden nur so kleine Sachen irgendwie getweakt, die vorher wirklich genervt haben. Das heißt, im Prinzip könnt ihr euch das so ein bisschen im PC-Bereich mit einer Mod ähm, vergleichen. Ähm, ja, und ich stelle euch fünf Stück vor, die alles so ein bisschen in diese ganzen Gebiete abdecken. Die verschiedenen ROM-Hacks habe ich euch natürlich unten im Beschreibungsfeld verlinkt. Und ähm, es ist so ein bisschen kompliziert zu installieren und zwar ladet ihr euch dann immer eine sogenannte IPS-Datei runter und da braucht ihr noch ein Patcher-Programm, das findet ihr auch auf der Seite, womit ihr denn diesen ROM-Hack erstmal auf die ROM-Datei des Spieles anwenden müsst und dann könnt ihr das Ganze spielen. Das muss immer auch eine ganz spezielle ROM-Datei sein, aber bei den ganzen ROM-Hacks, und ich, ich sage die ganze halt schon ROM, <lacht> aber anders, es gibt keinen anderen Begriff, entschuldigt, wenn ich mich jetzt hier äh, etwas von der Tonalität wiederhole, ähm, und äh, das modifiziert halt diese ROM-Datei und dann könnt ihr das Ganze spielen. Wie das Ganze abläuft und sowas zeige ich euch jetzt nicht im Detail, da gibt es genug Tutorial-Videos zu. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Spiel an. Und ich fange gleich mit den wahrscheinlich zwei bekanntesten Rom-Hacks an. Und zwar erstmal hier Super Mario Land DX, da werde ich euch jetzt wundern, äh? DX, was soll das denn bedeuten? Vielleicht sagt euch ja Links Awakening DX auf den Game Boy Color etwas. Da hat man ja das gute alte Links Awakening genommen und dann halt ja so, so eine Art ja, HD Remaster, ist vielleicht zu viel gesagt, aber so ein bisschen Erweiterung gemacht, es kam ein bisschen Inhalt dazu, die Farben natürlich für den Game Boy Color. Also im Prinzip so diese typische Zweitverwertung, was man heutzutage auch inflationär gefühlt hat. Und ähm, da haben sich die Modder gedacht, hey, Super Mario Land, geiles Spiel. Das hat nicht so eine Kur irgendwie abbekommen. Machen wir das mal. Und ich würde sagen, spielen wir auch mal kurz rein. Ihr seht, ist das wirklich sehr liebevoll umgesetzt worden. <lacht> okay. Oh, und ich blamiere mich hier <lacht> gleich äh, zu Start. Ähm, Super Mario Land ist ja so wirklich eines der, der richtig schönen Titel, finde ich. Ich habe das natürlich als Kind Gleich zum Start des Game Boys gehabt. Ich habe es damals nie durchgespielt, obwohl es ja nicht wirklich schwer ist, auch wenn ich gerade meine Spieleperformance gerade etwas anderes hat vermuten lassen. Und wie ihr seht, haben sie das relativ dezent, aber gut ja, aufgehübscht, würde ich sagen. Ähm, hat er verdient natürlich zum. So Bisschen ehrlich gesagt den Charme des Originals, aber das ist normal. Super Mario Land finde ich ja einfach spitze vom Titel her, weil es so etwas äh, alles etwas anders macht, weil das Mario wurde ja von, von dem technischen Team des Game Boys entwickelt. Ich glaube ähm, die One, wenn ich das richtig im Kopf habe, korrigiert mich bitte, falls ich mich irren sollte. Und äh, die haben natürlich eine ganz andere Perspektive als es diese reinen Game Design Studios, sage ich mal. Die wollen da natürlich auch nochmal ein bisschen zeigen, was das System alles kann. Deswegen gibt es da natürlich auch diese Side scroller levels ne? was es so in dem Mario-Spiel normalerweise nie gab. Ja, und es ist alles drin. Der ganze Inhalt ist normal. Ich gehe jetzt einfach mal unten lang, um mal ein bisschen Zeit zu sparen. Aber halt wirklich grafisch aufgehübscht. Und das finde ich einfach so sympathisch. Eine DX-Version von Super Mario Land 1. Ich zeige euch noch kurz das zweite Level. Ich, da es fünf Titel sind, will ich das jetzt alles nicht zu sehr in die Länge strecken. Also wie ihr seht, das ist wirklich alles 1 zu 1 da. Und ähm, das Ganze liegt halt wirklich an einer grafischen Überarbeitung. Und ähm, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon zum zweiten Spiel, was wahrscheinlich wirklich der bekannteste Rom-Hack ist. Ähm, Hack ist Kurz vorweg, ähm, gefühlt die Hälfte der Gameboy-Rom-Hacks, die verfügbar sind, sind Pokémon-Rom-Hacks. Ich werde hier kein einziges Pokémon-Rom-Hack zeigen, weil Pokémon nicht so meine Welt ist. Aber wenn ihr da euch austoben wollt, ai ai ai, da gibt es wirklich mehr als genug Kram, die ihr euch anschauen könnt einfach auf der Seite, die ich unten verlinkt habe, rumstöbern, dann werdet ihr fündig. Und jetzt kommen wir aber zu den, abgesehen von Pokémon, wahrscheinlich zum bekanntesten. Und zwar hat nicht nur Super Mario Land 1 eine DX-Version spendiert bekommen, sondern auch Super Mario Land 2. Wirklich das tollste Super Mario ever, finde ich zumindest. Also ähm, ich habe das damals wirklich sehr stark abgefeiert. Und das bringt auch noch so ein paar andere Vorteile. Ihr seht natürlich, ähm, die grafische Gebung ist wunderbar geraten. Ähm, natürlich jetzt auflösungstechnisch und so weiter äh, ist es jetzt nicht so wild. Aber so könnte man wirklich fast so mit, mit einem Halbzoon-Auge vom Stil hier als ein Super Nintendo-Titel, äh, zumindest als ein NES-Titel, <lacht> irgendwie einordnen. Und äh, neben dem grafischen hat es auch noch so ein bisschen was Technisches gemacht und zwar, wer der mal Super Mario Land 2 gespielt hat, weiß, da gab es teilweise echt fiese Slowdowns. Ne? Wenn man ein bisschen zu viel äh, unterwegs war, das war hier und da jetzt nicht so optimal optimiert. Wie optimal optimiert ich und meine Sprachfindung heute, ähm, aber das haben sie hier ausgebügelt. Das heißt, es gibt hier keine Slowdowns und spielt sich dadurch natürlich durchaus flüssiger. Ich muss hier gerade etwas aufpassen, nicht, dass ich hier wieder unwill, unwillig sterbe. Und mich hier der kompletten Lächerlichkeit der Retro-Community zur Schau stelle. Ihr merkt schon gerade, ich muss mich jetzt hier beim Spiel da habe ich mich gerade echt konzentriert. Ähm, mal gucken, was wir hier fangen können. Ist auch sehr, sehr liebevoll gemacht. Und ich finde wirklich fast.. Äh, war Natürlich hier viel Nostalgie. Ich gehe hier mal zurück. Ich habe das nämlich hier schon angespielt, deswegen ähm, habe ich hier gleich hier in der Welt gestartet. Wie ihr seht, auch die Oberkarte äh, ist sehr, sehr liebevoll gestaltet. Ich finde das äh, grundsätzlich von grundsätzlich von den einzelnen verwendeten Farben. Es gibt ja nur sehr eine sehr eingeschränkte Vielfalt. Haben sie das wirklich klasse gemacht. Ich gehe hier noch mal kurz in die Mini-Welt rein. In die Markus, so da heißt sie nicht, Mini-Welt schon. Sieht jetzt alles sehr, sehr stimmig aus. Also, das haben sie wirklich richtig, richtig gut gemacht, finde ich. Ne? So. Und wie ihr seht, es läuft halt einfach alles super flüssig. Ich weiß es nicht, ob es gerade hier im ähm, originalen Slowdown war oder nicht. Also, wie gesagt, äh, eins meiner liebsten Super Mario Titel ever. Wahrscheinlich sogar der liebste Titel. Ähm, weiß wirklich. Gefühlt tausendmal irgendwie durchgespielt habe und ähm, ja, ich mache mal Selbstmord und wir gehen zum nächsten Spiel. Und da werdet ihr jetzt vielleicht so ein bisschen fragen: Okay, Castlevania The Adventure, was soll das? Was ist hier verändert? Das sieht jetzt auch nicht gerade farbig aus. Und zwar hat das ein großes Manko. Also, das erste Castlevania erschien ja relativ früh für den Gameboy war aber nicht wirklich gut angepasst und hatte sehr sehr starke Schwächen. Und nämlich, die größte Schwäche war, dass sich der Protagonist einfach elendlich langsam bewegt hat. Und genau das wurde hier angegangen und wie ihr seht, die Geschwindigkeit ist jetzt immer noch nicht turboschnell, aber wesentlich besser. Ich blende hier jetzt gerade mal im Vergleich äh, nochmal die Aufnahme des Originals ein und da werdet ihr sehen, Ihr flitzt jetzt nicht enorm durch die Gegend, aber es ist wirklich schneller. Und dadurch und dadurch ist das ganze Spiel etwas besser spielbar und nicht mehr ganz so kacke. Also es ist keine Vollkatastrophe, das Original, aber dieses wirklich sehr langsame Bewegen hat dann wirklich sehr, sehr gestört. Und ist mir, zumindest beim Anspielen, auch immer sehr schnell auf den Sack gegangen. Also hier seht ihr jetzt keine großen... Grafischen und technischen Überarbeitungen nur hat dieses kleine Feature und da, dafür sind halt Rom-Hacks auch da und das finde ich auch gut so, dass einfach nur so kleine Mankos ausgebügelt werden. Ne? Dass habe da wirklich Leute gab und hey, okay, super Spiel, aber das ist kacke. Finde ich wunderbar, weil das Spiel an sich ist ja gar nicht so verkehrt. Aber halt dieses eine große Manko. Ihr hört, die Musik ist, ist, ist wunderbar, aber das ist. Kann man sich halt im Original nicht antun, das Gameplay. Das ist einfach nicht gut. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Titel, was auch so eine kleine Veränderung macht. Und zwar seht ihr schon das gute alte Tetris. Und ähm, hier seht ihr natürlich sofort, als ist es auch hier keine grafische Verbesserung. Also was soll's. das würde ich sagen, schauen wir kurz mal rein. Dann werdet ihr sehen, okay... Die Steine sehen schon etwas anders aus, und zwar nennt sich dieses rom Hardcore-Tetris. Und ähm, der Name ist da Programm, das ist hier natürlich noch das erste Level, deswegen ist es nicht so wild, ich bin aber ein relativer Tetris-Noob, äh, sage ich mal. Und zwar macht das Ganze alles etwas schwerer, es ist mehr Geschwindigkeit drin, und wie gesagt, die, äh, die ganzen Klötze sind nicht mehr ganz so gut lesbar, beziehungsweise halt farblich etwas anders. Das ist natürlich Geschmackssache, ähm, ob ihr das jetzt besser findet oder nicht. Und ähm, ja, macht es ganz etwas schwerer. Das heißt, wenn ihr Tetris-Profis seid und mal etwas mehr Herausforderungen haben möchtet, dann könnt ihr hier auf jeden Fall mal zugreifen. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt Level 0, deswegen ist es jetzt nicht ganz so krass. Aber später wird es dann nochmal wirklich, wirklich, wirklich hart. Und ja, bevor ich euch hier mit äh, Tetris Gameplay langweile, würde ich sagen, kommen wir zum letzten Titel. Und das ist, wie ihr seht, auch eine DX Variante. Und zwar vom guten alten Dr. Mario. Und das profitiert natürlich enorm von der Farblichkeit. Ne? Das Spielprinzip dürfte dem meisten bekannt sein. Ihr müsst mit verschiedenfarbigen Pillen verschiedenfarbene Viren erledigen. Und könnt ihr euch das vorstellen. Natürlich, wenn es schwarz-weiß ist, ja, ist, ist es nicht so toll, ne? weil die Übersichtlichkeit natürlich etwas fehlt. Das ging natürlich im Original einigermaßen. Ideal ist aber natürlich anders. Und deswegen, ich muss gerade mal gucken. Und deswegen ist natürlich die, diese farbliche Erweiterung natürlich wunderbar und erhöhte wesentlich die Spielbarkeit. Ich weiß, es gibt natürlich die NES-Version und auf dem Super Nintendo ist das ja auch, meine ich, in einem Port erschienen, wenn ich jetzt das nicht komplett falsch im Kopf haben sollte. Aber hier so quasi eine Game Boy Color-Version davon. Wunderbar! Auch das beschränkt sich halt wirklich auf das Grafische, aber addiert halt zu dem allgemeinen Spielgefühl wirklich, wirklich viel noch hinzu, finde ich. ist einfach fantastisch, was sich diese ganzen Modder da äh, ausgedacht haben und dran sind. Ich habe mir auch schon mal ganz grob angeguckt, wie man das macht. Da gibt es auch Anleitungen auf YouTube, Tutorial-Videos. Aber ganz ehrlich, ich bin zu doof für sowas. <lacht> ich bin zu doof und habe da auch nicht die Geduld für. Äh, bei sowas will ich immer so relativ zügig ein Ergebnis sehen. Und äh, da müsst ihr natürlich wirklich tüfteln, tüfteln, tüfteln. Und äh, ja, da bin ich zu faul zu. Auf jeden Fall, diese fünf ROM-Hacks kann ich euch persönlich empfehlen. Es gibt natürlich noch eine große, große, große weitere Auswahl. Aber damit kann man durchaus starten. Allein schon gesagt, die Pokémon-Romhacks, da werdet ihr ewig wirklich zu Gang sein. Freut mich, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss.